Wir haben hier den Brooks Hyperion Max, ein unglaublich leichtes Modell, ein schneller Schuh. ich glaube, der gefällt dir. Also der Schuh macht unglaublich Spaß. Er wiegt in der Damenversion nicht mal 200 Gramm. Ich frage mich, wie die, sich da, wie die das machen. Ja, das machen die vor allen Dingen durch diese neue DNA-Flash-Mittelsohle, das heißt hier wird während der Produktion ähm, Stickstoff rein injiziert, ja? Dad dadurch ist diese Sohle unglaublich leicht, so kleine Luftbläschen drin, so kann man sich das vorstellen, hat kaum Gewicht und ist trotzdem unglaublich reaktiv, also das ist so ein bisschen dieser Flummi-Effekt, sage ich mal, und ich ähm, glaube, das merkt man auch beim Laufen, oder? Auf jeden Fall, also der Schuh fühlt sich bouncy an, gerade bei Tempo-Dauerläufen auf Asphalt macht der Schuh wirklich einfach Spaß. Dann haben wir noch dieses sehr, sehr leichte und etwas dünnere 3D-Stretch-Obermaterial. Äh, wie fühlt sich das so von der Passform beim Laufen an? Also da merkt man natürlich auch gerade, wenn man im Wettkampf läuft oder so, dass eben jedes Gramm zu viel dort gespart wurde. Es schmiegt sich schön an, es ist total dünn. Gerade wenn man dann etwas mehr schwitzt, ähm, der Fuß wirklich gut atmen kann. Und es ist wirklich vom, ähm, auch vom Material her einfach sehr angenehm zu tragen. Was hier an dem Schuh ja wirklich auffällt, ist diese angeschrägte Ferse. Wie spürt man das beim Laufen? Also, also für mich als Mittelfußläuferin kommt mir das natürlich total entgegen. Ich brauche unter der Ferse nicht so viel Material, aber auch Leute, die normalerweise über die Ferse laufen, desto schneller du läufst, desto mehr verschiebt sich der Fußaufsatz nach vorne. Dementsprechend braucht man dieses Material unter der Ferse nicht unbedingt, was natürlich auch wieder dazu führt, dass der Schuh je leicht leichter wird. Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr leichten, reaktiven und unglaublich schnellen Schuh und den gibt es auch bei einem Händler in deiner Nähe und diesen Händler findest du auf sport2000.de.